den Hirsch zu locken, imitiert man zuerst mal einen mittleren Hirsch, der meint, er wäre schon was, er ist aber noch nichts. Dadurch reize ich den Platzhirsch zu antworten. Das ist ganz einfach, man sagt Aua durch den Hirschruf. Das kommt aus der Kehle raus und jetzt antwortet der Platzhirsch, das kommt aus der Brusthaus mit einem tieferen Ton.